angelegt ist, deutsches Sportpferd, hier mit viel Präsenz im Auftreten, immer bei der Sache, mit guten Reitpferdepoints, der Trab überragend, der Galopp gut angelegt, immer elastisch, immer bergauf, er hat es auch bereits sportlich bewiesen, süddeutscher Champion, heute gekürt und prämiert, herzlichen Glückwunsch Kai Bablowska, dass er heute hier einen prämierten Hengst hat. Ja, wir gratulieren nochmal allen Züchtern, Besitzern der gekürten Hengste. Wir bedanken uns auch bei den Ausstellern und Züchtern der heute nicht gekürten Hengste. Drücken die Daumen morgen für die Option und bitten jetzt die gekürten Hengste einmal die Bahn zu verlassen und dann werden wir unseren Prämienhengst noch ein wenig feiern. Einmal die 115 zu uns in die Mitte bringen und die anderen Hengste in Ruhe aus der Halle fühlen. Heroes <laughs> <laughs> <laughs> So, die Scherbe ist gerichtet an der Hand von Matthias Reichel, bewährter Baden-Württemberger Züchter hier, der bremen der Sattelkörung 2018, Masterpiece von Millennium Track Team Adishan. Ja, das war Masterpiece. Sie haben jetzt Zeit, sich...